Hallo, wie verhält man sich bei einem Vorstellungsgespräch professionell? Professionelles Verhalten bedeutet, sich so zu verhalten, dass es dem Arbeitsplatz angemessen ist und der Arbeitgeber und andere Personen davon überzeugt sind, dass sie in der Lage sind, die Anforderungen zu erfüllen. Ein professionelles Auftreten im Vorstellungsgespräch zeigt eben gegenüber, dass sie zuverlässig sind und hilft mit Vertrauen aufzubauen. Auch wenn es wichtig ist, bei Vorstellungsgesprächen professionell aufzutreten, ist es ebenso so wichtig, dass Sie sie selbst sind und Ihre Persönlichkeit zeigen. Arbeitgeber suchen immer jemanden, der in das Team passt und auch etwas Besonderes mitbringt. Manchmal werden Sie im Interview nach etwas gefragt werden, mit dem Sie nicht vertraut sind oder das Sie nicht verstehen. Es ist in Ordnung, ehrlich zu sein oder um weitere Erklärungen zur Frage zu bitten. Ehrlichkeit ist wichtig, damit Sie Ihre Vertrauenswürdigkeit beweisen können. Unehrlichkeiten kommen meistens ans Licht. Es ist jedoch möglich, dass Sie in einem Vorstellungsgespräch zu ehrlich sind. Ihre Gesprächspartner werden sich bemühen, dass Sie sich wohlfühlen, aber denken Sie daran, dass es sich um keine Freundschaft handelt, sondern dass Ihre Eignung für die Stelle beurteilt werden soll.